Egal, was du bist, oder was du hast, du bist hier, hier ist der Millionär gehockt, hier ist der Junkie gehockt, hier kannst du nicht hocken oder sonst noch irgendein Grümscheller. Das spielt keine Rolle. Wir wollen, dass am Freitag ein Festival läuft. Fertig. Wir Einheimischen vom Goto ja. <lacht> sind jeher hier, hier oben aufgewachsen. ich kann sagen, von hier. Hero. I don't wanna be a big ich hatte das Privileg, dass ich während der Show-Days nie werken musste. Außer wenn ein Ohrfall war, wenn ein WC überlaufen ist oder sonst irgendein Generator ausgestiegen ist. Dann habe ich geschafft, Aber während der Show-Days ich ich immer frei, gehabt. ich das Festival genießen. Jetzt wäre die Weise kurz, matt und braun. Wahrscheinlich, weil man es relativ stark beansprucht. Dieses Jahr ist das Gras so weit, dass ich es schon bald wieder schneiden kann. Also ich werde sicher das Jahr sehr, sehr viel Futter haben. Es tut sicher den Weise gut, so wie im Rasen hier oben auch, dass ich sich dieses Jahr holen kann. Aber er wird hier nächstes Jahr, wenn man das wieder so beansprucht, wird es kaputt gehen, wird es nächstes Jahr auch wieder flicken. Aber sicher, die Natur findet es nicht so schlecht, dass es mal nicht ist. Hier so hoch ist die Zeltbühne. Geht direkt rauf. hier vor, von diesem Baum, der hinten, wo du noch lieber rüberkommst, von diesem Baum bis hier direkt hoch ist die Zeltbühne. und dann sind hier die ganzen Fautstänge. Und hier hängen vorne, das ist dann wirklich bis da, fast hinter dem Hof, haben wir seit letztes Jahr die Sleeping Zone gemacht, weil wir halt hier oben die Flachblitze brauchen die Zeltbühne Ich mache das nicht für den nicht verrückt, der Specht ja, manchmal haben sie das Gefühl, sie suchen also Wenn das Konzert läuft, auf der Zeltbühne läuft, ist die Wald nebenan. Dann gehen sie zu und und schauen, dann schauen. Ich schaue, was dort abgeht mit der Lichtshow. Und krumm, wenn es zu laut wird, gehen sie hängen, bis zum Wald hingern. Und der ist es dann recht ruhig. für mich, ja, seit 30, fast 30 Jahren gehört es dazu. ist Jahr für Jahr gekommen, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Jetzt ist halt immer so eine. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder sein wird. Und sicher auch für mich äh, finanziell nicht ganz sehr interessant, weil ich ja hier einen Verpflegungsstand äh, habe, wo ich das Fleisch von meinen Tieren kann vermarkten kann. Darum habe ich nicht ganz sehr Freude, dass es nicht ist. Ja. Und ich werde sicher, solange ich irgendwie kann, mithelfen kann und dorthin gehen. Auch wenn ich sicher nicht der klassische Konzertgänger bin.